Ach, Vorlongham. Was eine wunderschöne und ruhige Stadt. Hm, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Erkunde die Gala-Region nach Herzenslust? Ach, das hört sich doch toll an. Und wir kommen zurück zu Pokémon schön Wer die letzte Folge verpasst hat, der hat echt was verpasst. In der letzten Folge haben wir den Champ besiegt. Das war ein sehr intensiver Kampf. Ich äh, hatte zwischendurch auch manchmal gedacht, ich würde es nicht schaffen, weil die Pokémon krass sind. Aber wir haben es doch am Ende noch geschafft. Und yeah! Uh, ich gucke mich, mich um. Dieses Bett wurde von der. Äh, ja, ich glaube, hier gibt's nichts Neues. Aber ich sehe, die ist eine Evoli-Puppe. Ich weiß nicht, ob das daran zusammenhängt, dass ich Let's Go Evoli-Speicherdaten habe, aber kann sein. Oh, und es klingelt. Wer ist denn da? Magnolika. Du hast es geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist für dich. Zur Weihe deines Titels. Einen Meisterball erhalten! Oh, I think I know where this is going. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. 100% Chance. Aber Professor Magnolika, also. Aber Professor Magnolika, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Michael hat so viel von uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endonalas. Als Endonalas erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala eine Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Maiko und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Maike, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Okay. Professor Magnolica hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich so solche Gedanken um die Taten des Klimapräsidenten macht. Das mag schon stimmen. Oh, hier haben wir unser Abenteuer gestartet. Wir saßen genau hier. Äh. Kann ich mich nicht hinsetzen? Nein? Wow. Man faxo, wie geht's dir? Nicht schlafen. Komm. Hör auf. Faxo. Yeah, sei mal glücklich. Freut mich, nicht, dass ich wieder da bin. Ich bin der Champ. Ich bin der stärkste Trainer von Gala. Oh Man faxo. Erkunde die Galerie und nach Herzenslust. Hört sich doch nett an, oder? Aber die After-Story beginnt erst jetzt. Ja, es gibt eine After-Story. Zum Beispiel die Legis fangen. Und das ist jetzt unser Ziel. Wir werden jetzt zurückgehen zu dem Ort. Ich glaube, das soll gemeint sein, dass wir hier zurückgehen sollen. Äh, ich weiß nicht, ob ich die ins Team nehmen will. Eigentlich nicht wirklich. Weil ich will niemanden aus meinem Team rausschmeißen. Ich mag mein Team. Aber ich will trotzdem irgendwie Sommer Senta im Team haben. Wisst ihr, was ich meine? So wie soll ich denn weg wegtun. Ich könnte Zwallok vielleicht wegtun. Ach, mein armes Zwallog. Eigentlich will ich das nicht, aber ich glaube äh, sag Senta ist ein besseres Zwallog, wenn man, wenn ich das so sagen darf. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe echt das Gefühl, dass das so ist. Nur wenn ich's raus tue. Ich will, dass ihr weiß, wisst. Ich liebe trotzdem meinen Swarlock, So wie es ist. Okay. Wenn wir mal ganz kurz abspeichern. Ich will momentan sehr, sehr oft abspeichern. Warte, wenn wir mal kurz auf Liegekarte gehen. Wir haben nur vier Sterne. Warum haben wir nur vier und keine fünf Sterne? Woran hängt das ab? Ich weiß noch nicht mal, woran die Sterne allgemein abhängen. Ich muss den Pokédex vollfüllen oder so. Hi, hopp. Hä? Maike? B was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Niemand traut sich in den Wald, in dem Sascha und Summer Center geschlimmert haben. Deswegen ist es ja auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Oh, Der Ort sieht aber richtig schön aus. Wie? Was sagst du da, Maike? Du hattest das Gefühl, von irgend ihr, irgendetwas hierhergerufen zu werden? Hm, sehr seltsam. Oh, da fällt mir ein, ich hab dir da noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Meike. Verstehe das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass meine liebe Nachbarin mein Bruder den Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Maike. So einzigartig, dass ich das nur schwer fassen kann. Sag mal, Maike. Würdest du nochmal gegen mich kämpfen? W warum weil ich gerne am eigenen Leib spüren will mit welcher Power du den Champ übertrumpft hast also sofort so bescheid okay ach super noch mal ein Hopkampf ja die gleichen Animation wie <lacht> Delion ach <Zwillock. lacht> Wir werden jetzt unsere ganzen Teammitglieder auf Level 70 leveln, in dieser After-Story und vielleicht sogar bis Level 80, oh, aber das ist nur Wunschdenken. So, goodbye, Partner. Er lebt noch, damn. Aber ich finde gut, dass, äh, die, dass äh, das Hop immer noch weitermacht, dass er sich nicht geschlagen gibt, so wie Betis. So ein Idiot. Level 62 für Seelenbrieben. Seelenbrim hängt irgendwie hinten dran, aber das ist schon okay. Britzigel, Äh, okay. Ein britz Ach, das viel. Ja, ja. Ich erinnere mich. Das hat mir sehr viel Ärger bereitet. Ich hab sogar ins Thumbnail gepackt. Oh, kacke, es lebt noch. elektro -Piekser? Also jetzt will mich das Spiel noch wieder mal komplett ver veräppeln. Volltreffer auch noch, ey, WTF. WTF. <lacht> Aber ehrlich, ich glaube wir sind das echt ein besseres Zwo-Lock, weil es ist hat gute Verteidigung. Wie Zwolllock, warte Schild. Und es ist typ Kampf. Zwo-Lock hat auch Kampfattacken. Normalattacken, naja, braucht man eigentlich um nicht unbedingt. Du wisst ihr, was ich meine? Das sind so meine Argumente für ähm, Sag mal, Center gegen Zwollock. Ich habe aber trotzdem meinen Zwollock lieb. Nicht so verstehen. Nicht falsch verstehen, meine ich. Nicht falsch verstehen, Ja, yeah, yeah. Ähm ja, wir haben sehr sehr viele Heiltränke und alles verbraucht. Beleber nicht so viele, weil ich eher auf Top Beleber gegangen bin, was ich eigentlich nie mache. Oh. Hätte ich denken müssen, dass der ...Pritz-Igel komplett voll halt. Okay, was ist Schilden dann drauf da? Bup, bup, bup, bup. Weil Wasserschild ist richtig krass. Sashian soll beide bei äh, Mega OP sein. Über Samasenta habe ich aber nichts gehört. Ich hoffe, Samasenta ist trotzdem ein richtig gutes Pokémon. Weil ich bin ja Pokémon Schild. Da gibt es ja keinen so Sashian. Das kriegt er dann hopp. Und nicht ich. Wenn wir dann irgendwann Pokémon schwer Let's playen, dann werden wir Sashian haben. Ja, bis dahin dauert das noch. Denn ich habe ja noch ein paar andere Let's Plays. Pokémon Silber. Pokémon Let's Go Evoli. So, die beiden, die werden auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Ähm, machen wir Zuflucht. Zuflucht ist eine richtig starke Attacke. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeben will. Ich kann es ja versuchen. Ach, oh, Relaxo, dann müssen wir Zwarlock rein reintun. Altbekannter Rivale von Zwarlock. Warte, schild nochmal, damit wir noch mehr gepusht sind. Yeah. Rambos. <lacht> das war ja. Das war ja er erbärmlich, du. Bam. Sehr, sehr effektiv, aha. Gegenschlag ist sehr effektiv. Weißes Kampf. Ich kampf sehr effektiv gegen normal. Und ob ich nicht im roten Bereich ist, dann macht das nicht viel. Aber hey, immerhin. Jetzt kann ich Zuflucht einsetzen. Und das wird richtig umhauen hier. Bis dann und ciao. Verdammt, er lebt noch. Machen wir nochmal. Gegenschlag, ich habe das heute hier in äh, Kion. Ja. Nice. Riprelaxo. <lacht> okay, was kommt jetzt? Kramor, die habe ich hab schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Right. <lacht> <lacht> Anspannung von Kramor wirkt. Äh, wie viel Pokémon hat er noch? Ich glaube, er hat noch, oh, er sechs Pokémon. Damn, er hat zugelernt. Was ist denn sein Extra-Pokémon? Man kann ja hier nicht da Gegner deiner, also kein Dynamax machen so gesehen. Von daher brauche ich mir da keine Sorgen machen. Trotzdem interessiert mich jetzt, was ein Pokémon hat. Vielleicht Trombok oder so. Hm. Whatever. Sturzflug, oh oh, das ist eine sehr starke Attacke. Hab ich überlebt, das Piu Piu Piu. Anti-Dead Boy. Ja, ja. Level Up für Intellion. Level 68. Kommt der 70 näher. Lieberloh, hey, was geht, mein Freund? Warte, ist das jetzt der letzte Woman? Ich dachte, er hätte noch ein weiteres. Ich glaube, der hat noch sogar noch ein weiteres. Ich kann es nicht ganz erkennen, leider, aber. Ich glaube, da noch ein weiteres. er darf anfangen? Da hat er mich aber richtig ranbekommen. Lipalo hat Intellion besiegt? Das geht in die Geschichte ein. <lacht> Komm, sieh den Geheiß das für mich aus. <lacht> Warum hat er nur Level 60er Pokémon? Ich habe gedacht, er hat die Level von äh, Delion jetzt. Und man kann ja auch äh, gar nicht checken, dass man hier hin muss, und dann kommt man hier ganz, ganz spät an. Ne? So mach bitte noch mal eine Feuerattacke. Das wäre ganz nett von dir. Würde mir sehr helfen. Oh yeah, mach noch mal Feuer, bro. <lacht> okay. Hier! Yeah. Tja, was ein Fall, Idiot. Natürlich macht das gar keinen Schaden gegen mich. Tja, schlau war er noch nie, ne? Yeah, Heilung. Das kriegst du wohl nie, was? Ey, ich bin eigentlich voll eine gute Teil und voice actor oder? Was mit ihr <lacht> Oh yeah, Bro, was bist du? Siehst du, selbst er sagt das. <lacht> oh yeah. Komm, ich will Summer Center fangen. Wahrscheinlich dann mit dem Meisterball. Wofür brauche ich einen Meisterball? Es gibt nur drei Legis in dem Spiel. Einen davon haben wir, einen davon können wir nicht bekommen. Und dann gibt es noch den, den Summer Center, ne? Und da ja. Warum darf anfangen? Ich bin noch viel höher im Level als der. Ist mir egal. Du bist jetzt tot, mein Freund. Pew, pew. Oh nein! Ich bin tot! Yeah. Epic! Kursi Level Up, Level 64. Und Urgel? Warum Urgel? Ich finde jetzt Urgel nicht sehr. nicht sehr. Ähm, nicht sehr. ja, ja, finde ich auch. So, Kosi, tun mal rein, weil sie hat eine Attacke, die sehr effektiv gegen Urgel ist. Eine Gesteinattacke. Ich immer Angst bei Kursi, dass sie fortstirbt, stirbt, weil die Verteidigung von Kosi ist echt am Arsch. Aber komm, Kosi ist so ein cooles Pokémon, auch so stark, hat gute Tacken. Wenn wir die einfach in den Vordergrund setzen, dann können wir schon gewinnen. Aha, knapp, aber wir werden ja noch gehalten wegen unserem Item. Next Strike, Oh, oh. als ob das One-Hit. Elion! Äh, Delion, ich meine Hopp! Scheiße, warum sage ich Delion? Ich bin noch voll im und kampf drin, glaube ich. Ich würde sagen Krimi. Wir beleben ganz kurz Kosi, ich würde nämlich unbedingt, dass Kosi auch Level Ups bekommen und so und Erfahrungspunkte, was auch immer, ja. Stahlflügel. Ey, hopp, wenn du mich nach diesem Kampf nicht heißt, ne? Da bin ich echt äh, ein wenig genervt. Ey, darf immer anfangen. Warum warst du in, in im Ligakampf nicht so gut, Delion? Äh, hopp. Warum soll ich immer Delion? Was ist los bei mir? Egal, wir haben ihn besiegt. Und die Folge schon zur Hälfte vorbei. Krass. Level 63 für Lock Cool. Ich weiß nicht, ob das bringt, aber cool. Ach komm, schlag dich doch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Hä? Dachte er jetzt wirklich, wird gewinnen? Ich weiß nicht, warum ich mir jede, jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du Jeder den Unschlagbaren besiegt. Och, jetzt hat er doch keine Depression, oder? Sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. <lacht> oh, Sanja. Hätte den du Dufus zu du deinem großen Sieg, Maike. Jetzt bist du der Champ. Ach, das war doch nur Glück. Machst du jetzt einen auf bescheiden, oder was? Ach komm, das hast allen Grund, stolz zu sein. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolika? Um ehrlich zu sein, habe ich dich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Was? Echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Gardas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sogar ein, mit Autogramm. Eine echte Rarität. Sanias Buch. Oh, das will ich lesen. Dieses Buch wurde vom Professor Sanya, Sanya herausgebracht. Es ist eine unterhaltsam geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zur Legende der Galerion. Ich habe schon eine Ausgabe. Ja, ich hab schon eine Ausgabe davon. Ich habe mir eine, mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Weil ich hab sie gestalkt und so. Echt? Danke! Ich, ich kann sie dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht, äh, sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nichtsdestotrotz wegen dem Buch. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanjas Karriere. Das verspreche ich gleich, Kids. Das glaube ich der Auswort, Wort, Sanja. Du und Maike seid echt zwei. Sie seid echt fantastisch. Ihr zwei, ich habe großen Respekt vor euch. Ach übrigens, was macht ihr eigentlich hier? Oh, äh... Ach, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück mitzubringen, oder? Er sieht ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Äh, wo, wo denkst du denn hin? Wir sind doch gar keine Räuber. Das würden wir doch niemals tun. Sieht ja auch wie die rocket oder was? Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Sacha und ein sender wäre. Hey, Maike, meinst du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas hier her hergerufen hat? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Los, gehen wir das Schwert in den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Sachen, und seine sind irgendwann wieder. Vielleicht. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um ein paar Dachforschungen anzustellen. Ich verbinde keine besonders guten Erinnerungen mit diesem Mal, also... Äh, ja, okay. Fotoschnipsen? Cool. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich werde dann sehen, wir Sascha und Sammelsender irgendwann wieder. Jupp. Sascha, Sammelsender, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp und du gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt, lass uns nach Hause gehen, Maike. Was hast du jetzt vor, Sanja? Ich werde noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha, oha! Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. <lacht> <lacht> oha, oha! <lacht> Sind Sie einfach Professor Sania, die Autorin von der Geschichte Galas? Ähm, ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss wisst doch, wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur so gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ist es Ihre? Ein widerliches Buch voller Lügen leider nicht mehr wert als einen Stern. Ein Stern! Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhilflich. Und eure Frisuren sind auch hässlich. Ich bin Schwerthold und ich bin schiedrig in unserem Adern fließt blaues Blut denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas und nicht nur das, wir sind dran auch noch unheimlich berühmt von deren Frisuren ich wurde schon vorgewandt, dass irgendwelche Vollidioten kommen sollen und jetzt weiß ich wovon die Rede war <lacht> Junge, die Frisuren, ey so ein Schild und so ein Schwert wahre Erben? Blaues Blut? What the hell, was labert ihr? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Vieles. Oha, oha. Sind das einfach das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha. Sind sie wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schädig aus. Für so, ich bin nicht gerade episch darauf. Sie er, er... Was? Er picht darauf? Okay, habe ich nie gehört, das Wort. Sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwert halt ergreift das rostige Schwert. Hallo? Hall Hallo? Hey, Finger weg. Wir haben sie erst zurück... Gerade eben zurückgebracht. Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt, wir haben etwas vom Boden aufgehoben. Aber da du dich so lautstark für schwer beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, huh? Hm, wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls ist das sind der Schwerden, der Schild, sehr wichtig für Sascha und Sommercenter. Du meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niedrigeren Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, mach es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären? Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Sch Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre gegen mich, den mächtigen Schildrich kämpfen zu dürfen. Oh mein Gott. Zwei Vollidioten. Hat er für einen Luxusball? <lacht> wow, ein Luxusball. Perfekt. Lauchzolot, die Weiterentwicklung von Galaporenta. Dass man nur entwickeln kann, wenn man dreimal in einem Kampf einen Volltreffer erzielt. Wow, oder? Damn! <lacht> Zwei Vollidioten. Ey, da hatte Wachs echt weg. <lacht> Was ist hier los? Kremi Level Up! Okay, wird so mit Summer Sender, glaube ich, noch ein paar Folgen dauern. <lacht> Und ich klick die Klack, das Pokémon ist echt fies. Nein! Okay, es ist nur Schutzschild. <lacht> ich komm gerade, muss erstmal drauf klarkommen. Also von Schildrecht finde ich die Frisur gar nicht mal so schlecht. Auch lustig, aber nicht so schlimm. Ja, die sieht doch relativ normal aus. Aber von <lacht> Schwertrecht <lacht> das Ist aber noch mal bescheuert. Als ob der Robustheit hat. Oh was ein Rotzi Rotz. Oh, oh nein, Stromstoß. Als ob ich instant. Mann, deshalb hasse ich klick die Klack. Er stirbt zumindest. OT, oh, Level up. Komm, Silimbriem muss mir helfen. Bronzong, also er hätte jetzt nur robuste Pokémon, oder wie? Und den Pokémon Schwert hätten die dann, dann nur starke Pokémon gehabt, die aber nicht viel Verteidigung haben, oder wie? Lichtschild. Boah, das setzt die ganze Zeit nur Schutzattacken ein. Ey, was, was, was ist das? Bin ich hier? Wieso? Wieso ist das hier? Mein Gott. Oh yeah. Es Bro. Was, Gure Ball? Willst du mir auf die Eier treten, oder was? Tja. Leider bist du zu schwach, mein Freund. Jetzt kannst du dich verpieseln gehen. Bam. It's Sham Time. <lacht> was? Nein! Oh, Gott sei Dank. Das wäre AIDS gewesen. Dass die sagen ja so beleidigen das geht echt zu weit <lacht> legios Puh, genug aufgewärmt jetzt mache ich ernst sechs pokémon in einem weil es mehrere sind heißt das nicht dass sie stärker sind immer noch alles noobs Als ob das so viel Schaden macht. Als ob. willst du mich für veräppeln oder was? Ich will das. Aha. Aha. Ähm. Hm. Jetzt nur mal sie den du psycho Warum darf der anfangen? Ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Oh Gott. Stirb! Nice. Ich muss erstmal noch drauf klarkommen, auf diese zwei Vollidioten. Ah! Wie konnte das passieren, meine Pokémon? Du hast den röstigen Schild wieder nicht genommen. Pah! Es scheint, als hätte ich deine Fähigkeit unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo! Wie dem auch sei, dem Lachen nachzuurteilen, hat mein älterer Bruder den Sieg errungen. Oh nein. Tut mir leid, Maike. Ich hab verloren. <lacht> was war denn los, Junge? Hat sich meine glorreiche Habkracht so sehr eingeschüchtert oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? <lacht> Aber sag mal, liebes Brüdeschirn, ist das nicht der Trainer, der ende unter Kontrolle gebracht hat? Jetzt, wo du sagst, ja, du hast recht. Das musste keine kleine R Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampelicht zu stehen. Meine Information zufolge war sie auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Das war ich nicht. Solch ein Frevel? Dann hat dieses Gehör also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verwehrte. Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statue von Sachin und Sender verdeckt hat? Mike hat das überhaupt nichts, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir sie in Grund und Boden. So soll es sein. In diesem Sinne, Badje. Hey, geblieben. gib das Schwert zurück. Warte, Hopp. Also wirklich, er kann denen doch nicht einfach Hals über den Kopf jagen. Du kriegst das Ganze wie immer mit Fassung. Mhm. Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkt etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin muss er dabei zusehen, wie du als seine Rivalin zum Scherm geworden bist. Selbst jemand wie Hopp würde es zu schaffen machen, wenn er das hier vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns für später. Jetzt müssen wir erstmal die Be diese beiden Clowns, Strat, heute in Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir das vielleicht im Labor von Brasbury besprechen? Ich mache mir Sorgen um Das kann ich vorhin ganz verstehen. Wir kommen wir uns so schnell wie möglich um ihn. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Okay. Wurde ich ihn zumindest geheilt? Nein. Danke. Oder wisst ihr, was machen wir gleich im Pokémon Center? Labor, wo war denn das Labor? Ach, das war hier, ne? Ich würde sagen, dann, fahren wir, dann fliegen wir kurz zu Raspberry. Ups. Hat er nicht mehr laden müssen. Lol. Dann gehe ich kurz heilen. Und dann fliegen wir kurz zur Professorin. Ich hoffe mal, die ist da. Ich weiß nicht, wo die sonst sein sollte. Also ich meine, Sanja. Im Labor. Damit, denke ich mal, ist das gemeint, ne? Keine Ahnung. Na schauen Werden wir jetzt sehen. So wie sagen haben wir nämlich noch in der Folge. Deshalb wollen wir noch gucken, was uns die nächsten Folgen so anbieten. Wo ist sie denn? Äh, ist sie oben? Oder wie? Ich guck mal, ob sie oben ist. Nein? Hm. Meine sie nicht hier? Ich dachte jemand hier. in Brassbury. Ich war doch gerade ein Brassbury. Hm? Das ist doch hier, oder nicht? Oder was? Hier ist das Pokémon? Ach so, hier ist das Pokémon Labor. Jetzt erinnere ich mich schon viel zu lange her. Dabei waren es nur ein paar Wochen, als ich hier zuletzt war. Lol. <lacht> Weil ich haue ja pro Tag zwei Folgen Pokémon raus. Hier rechts. Na, ja, hier das ist gemeint. Okay. Alles klar. Na, naja, hier ist das. Oh. Professor Sanja, Sie haben Besuch. Ah, Maike, da bist du ja. Äh, ist es eine Assistentin? Korrekt. Ich habe in meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun. Also hilft sie mir aus. Präsident Rose hatte eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Ach, ich mache da nur meine Arbeit. Ich bin also Mike, der Champ. freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Okay. Erinnerst du dich noch an meinem energiequellen Er steckt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Ganapartikeln partikeln erfasst. Also an einem Ort, an dem die Gana-Maximierung möglich ist. Hat sie ein pinkes Rot haben? Nun, du wirst es nicht glauben, aber... Der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, dass diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Oh... Uh, das heißt, wir müssen also nur... Ja, genau das! Wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlag eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Okay. Das ist doch gut. Schwerthold und Schildrich. Oder war es Schwertrich und Schildhold? Oh. Ich weiß es gar nicht. Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Naja, ich nenne sie Vollidioten. Ich glaube, es passt am meisten. Aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Galerie energiequellen Energiequellendetektoren verteilt. Also dann... Zeig was, die Detektoren. Wo ist es? Wo ist es? Äh, was? Wo ist es? Wo ist es? Da! In Tourfield? Ja, in Tourfield. Wow, so einen heftigen Ausschlag hatte ich noch nie erwartet. Das Signal kommt aus dem Tourfield Stadion. Hm, an sich ist es nicht ungewöhnlich, im ist im Bescheid, in die Deine Maximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. In genau die kann nicht die Unsache sein. Schließlich hast ja, du es schon längst gefangen. Also hat es vielleicht mit den Vollidioten zu tun. Walke, als Champ solltest du diese Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das vereinfacht die Orientierung. Dankeschön. Und wie es weitergeht mit den Vollidioten, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Haut rein!